die Momente in der Richtung, dass man zum ersten Mal von einer Gräueltat oder von einem Gräueltäter erfährt und sich dann denkt, wie kann man nur so scheiße sein? Wie können Menschen solche Handlungen vollziehen? Solche Personen, die noch so viel als gut Angesehenes getan haben könnten und trotzdem nicht mehr als pure Verachtung verdienen? Personen, bei denen jeder noch so konstruktive Vorschlag automatisch aufgrund ihrer Taten devaluiert würde, einfach weil er von diesen Menschen kommt? Ich gebe mal ein persönliches Beispiel. Eine Personengruppe, die besonders gefährdet ist, Scheiße zu sein, sind relativ wenig kritisierte Leute, die eine Machtposition innehaben, also zum Beispiel Könige. Und eine Politik, die besonders viel Scheiße ans Tageslicht bringt, ist Kolonialismus. Leopold II. war so ungefähr der brutalste Kolonialherr der Geschichte. Im Grunde hat er seine europäischen Freunde in Berlin gebeten, ihm ein Gebiet in Afrika zu überlassen, die anderen sagten zu und das Gebiet war nun sein Privatbesitz. Was bedeutet eigentlich dieses Sternchen? Oh, da war dann der Kongo-Freistaat gegründet und so ungefähr jeder Bewohner dieser Fläche durfte einmal würfeln. Bei einer Zahl kleiner vier stirbt er. Die Politik im Kongo erlaubte den Unterdrückern jegliche Mittel anzuwenden, um das Land so stark wie möglich auf Kautschuk, also Gummi, auszubeuten. Eine der Dinge, worauf geachtet werden sollte, war nicht mehr als eine Kugel für einen toten Einheimischen zu verwenden. Das heißt, als Beweis, seine Hand abzuschneiden und mitzubringen. Also hackten die Unterdrücker den Leuten, wenn es gerade passte, etwa bei zu viel verschossener Munition, die Hand einfach lebendig ab. Oder direkt das Genital, wenn ein Arbeiter die Quote nicht erfüllte und sein Dorf schon abgebrannt war. Oder man vergewaltigt deren Frauen. Oder hier noch eine Idee. Man klaut einfach die fünf Tochter, lässt den Vater eine Weile in unvergleichliche Angst, dann tötet man sie, aber warte, nicht den ganzen Körper, nur Hand und Fuß gibt man wieder. 22. Juni. Man bringt uns am Morgen drei Gefangene, drei weitere gegen Abend und dazu drei Köpfe. Ein Mann aus Baumanet, der durch den Wald lief und nach seiner Frau und seinem Kind rief, wurde von einer unserer Wachen erschossen. Sie brachten uns einen Kopf. Nie zuvor habe ich eine solche Verzweiflung, eine solche Angst auf einem Gesicht gesehen. Wir brannten ja nieder." Okay, mir wird schlecht. Sich diese Gräuel jetzt auch noch in vollem Ausmaß vorzustellen, sich vorzustellen, dass so etwas über 10 Millionen Menschen in einem Zeitraum von 20 Jahren passierte, ist so nicht möglich. Der Ausdruck, eine Person jede Minute für 20 Jahre ist vielleicht begreiflicher, oder auch ein anderer Vergleich? Die Corona-Pandemie hat weltweit nur etwa halb so viele Tode zu verantworten. Leopold II. war zum Großteil seines Lebens unter seinem Volk relativ beliebt. Er baute einen Park, ein Schloss und ein rassistisches Museum. Er konnte auch Neutralität im deutsch-französischen Krieg bewahren. Aber am Ende stelle ich mir die Frage, wie kann man nur so scheiße sein? Tatsächlich meine ich das auch nicht rhetorisch, sondern wirklich ernst, um darüber nachzudenken. Es ist wohl wahr, dass eine Reihe an Faktoren dieses Resultat am Ende zutage brachten, es gibt aber ebenso viele mögliche Dinge, die das Ganze verhindern hätten können. Nehmen wir zum Beispiel, dass die Bevölkerung schneller aufgeklärt würde. Dann hätte die Kritik von außen Leopold II. wahrscheinlich zu handeln gezwungen. Aber das hat anscheinend erst nach viel zu langer Ausbeutung funktioniert. Was hätte dann aber in so einem Fall, wo sonst alle Wege das Grauen zu präventieren ausfallen, noch zu einem anderen Resultat geführt? Es sollte eigentlich offensichtlich sein, denn wäre Leopold II. mit seinen moralischen Grundwerten schlichtweg konsequenter umgegangen und hätte darauf basierend rational abgewägt und gehandelt, dann wäre all dieses Elend nicht passiert. Das einzig Nötige wäre hier für ihn gewesen, die wirklich einfachen Ansätze, dass es schlecht ist, jemand anderem Schmerzen zuzufügen und dass das Leben respektiert werden sollte, also Ansätze, die er anscheinend vor der belgischen Bevölkerung einhielt, auch auf die Einheimischen im Kongo-Freistaat anzuwenden und dementsprechend zu handeln. Denn es ist ja derselbe Schmerz, der gefühlt wird und derselbe Wille nach Leben in jedem, unabhängig welche Hautfarbe oder auch Intelligenz er nun hat. So etwas zu checken und logisch abzuwägen, dass persönlicher Reichtum nicht solch massives Leid verursachen darf, konnte doch nicht so schwer sein. Und doch schien Leopold II. nicht imstande, solch rationale Schlüsse zu ziehen. Oder wahrscheinlicher, er war einfach ein riesiger Heuchler, er hatte zwei Moralansätze – wortwörtlich eine Doppelmoral. Und hier erkannte ich dann eine Parallele. Fakt ist, dass Fleisch eine riesige Menge Schmerz und eine riesige Anzahl an Toten mit sich bringt und ich war dafür mitverantwortlich. Es ist eins zu eins dasselbe Denkmuster wie das gerade erwähnte. Ich weiß, dass Tiere genauso Schmerz fühlen und dass Tiere genauso leben wollen wie etwas intelligentere Tiere, die aufrecht gehen. Und trotz dieser Tatsachen tue ich ihnen Schmerzen an und töte sie auf Weisen, die ich einem Menschen nie zumuten würde, nur für einen guten Geschmack im Mund. Egal was ich sonst noch Gutes oder Konstruktives täte, ich hatte ganz offensichtlich eine Doppelmoral. Und eine Sache, die ich wirklich nicht sein will, ist ein Mensch, der eine solche Doppelmoral akzeptiert, denn ich weiß, wie destruktiv das in der Geschichte war und heute ist. So klar und ausformuliert wie jetzt war mir der Gedankengang da zwar noch nicht, aber auch intuitiv kam ich immer wieder zu diesem Schluss. Ich wurde vor einiger Zeit vegetarisch und somit für weitaus weniger Tode der Grund, wenngleich ich noch Unmengen an Schmerzen verursachte. Aber um ehrlich zu sein, wollte ich auch das nicht. Das fiel mir auf, als ich das erste Mal dieses Skript anfing. Und nun ja, jetzt bin ich überzeugt, dass wenn ich meine konstruktiven Beiträge in der Summe nicht vor anderen Gräueltaten und riesiger Heuchelei und Doppelmoral massiv devaluieren möchte, vegan leben muss. Also tue ich es.